geht an die Deutsche Bank Max Blue. Herr Stapelfeld, herzlichen Glückwunsch. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Preis wie immer von rechts. Genau, vielleicht auch hier noch mal ähm, ein Kundenkommentar, der dann zum Beispiel sagt: Ich bin seit vielen Jahren Kunde bei Max Blue und sehr zufrieden. Service, Erreichbarkeit und, ins, und insbesondere der Preis.